ja, mit meiner Freundin, die gerade ein kleines bisschen Schiss hat. Das gönne ich dir. Kurz knackig zum Punkt, wir sind gerade im Haus des Dockenzüchters. Ich bin Blinde. Ja, ich wollte nicht. Ähm, tja, mit dabei sind schon die ersten Leute, die den Umzug gestalten werden. Alles wieder ein Reihendlied wie in der letzten wie man sonst immer gerne mal so in der Location Mehr als er ist schon mehr Er Ja, schön verrottet. Ein paar Bilder. Liegen das der Deko bereit. Das ist hier die Küche. Mit den mit dieser Form von Durchwühlen muss man auch ganz ehrlich nichts mehr sagen. einen offener Kühlschrank. Да, в Ich glaube, geht noch an, sie gesagt. Ja. ja. Oh, die ersten Kaffeetische. Ja. Wo kommst du los? Ja. das stimmt. stimmt. Das stimmt, da verwisst ein Tier. Das ist gut. Das hier. Was soll jetzt los? Ich habe Intersefiotis oder jemand hinter mir stehen. Oh, oh Gott. Das ist hier so ein. Wie hohl das hier unter dem Brettern ist. man hier gerade noch auf einem Bretter läuft. Oh! Absolut. Die Wände, sind, die Wände sind komplett grün vom Schimmel. Die Decke, die ist schon runtergekommen. Dann bin ich weg. Das, Holz, das Holz ist morsch. Ich ist das auf ein Videoaufnahmen. Die aber hat es auch. Hier ist die Decke schon schwarz vom Schimmel. Grün. Thank mm. Hast du mit Licht, dass man die Höhle gehen wollen? Nein. Ich, ich mag das, weil wir uns eigentlich sind. Okay. Hast du ein hingeholtzt? Nein. Das ist aber neu. Das Haus des Dockenzüchters. Das ist kein, das ist nur ein ganz kleiner Schnipsel von der Geschichte des Rittergutes, in dem wir gerade gewesen sind. Die Nachbarn, wir haben sie getroffen, mit denen haben ein Bier gesoffen. Äh, Grüße gehen raus. Äh, was Sie sehen sollten, das war damals eine Rinderzucht der Dockenzüchter, der hier gewesen ist, der hat drei Jahre gemacht, ist nach pleite gegangen und lässt sich seit, seit einigen Jahren nicht mehr blicken und seitdem ist die Location ein Jahr später zum Hotspot geworden wo wöchentlich gefühlte 100 Urbexer dort sind. <lacht> naja, Ich würde es auf jeden Fall sagen an der gesamten Geschichte sage ich erstmal Bye Bye und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert und, äh, den Kanal von meiner Freundin auf Insta. Sie hat die Bilder im Nachgang angehangen. Äh, einfach auf Dossi Photography 2000. 2018. So kann man auch machen. Oder 2K18. Genau. <lacht> so, ich würde sagen, bye bye.